Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute soll es mal um das Thema gehen, wie sehen die perfekten Produktfotos für Amazon aus und worauf ist zu achten, was könnt ihr besser machen? Wir werden ein bisschen auf das Thema Verkaufspsychologie eingehen. Was macht Sinn bei Bildern, was macht nicht so viel Sinn? Wenn ihr aus dem Video rausgeht, werdet ihr sicherlich Experten darin sein, wenn es darum geht, eure Briefings für eure Fotografen zu erstellen und genau das umzusetzen, was wir euch hier mitgeben. Aber vorab, wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns einen Daumen am Ende des Tages nach oben da. Abonniert jetzt den Kanal, damit wir weiterhin so coolen Content bringen können. Wir freuen uns über jeden Support und lasst uns direkt mal reinsteigen. Wenn es um das Thema Produktfotos geht, dann höre ich immer wieder mal Leute, die wirklich ein Top-Produkt entwickelt haben. Wirklich sehr solide, besser als die Konkurrenz und wirklich etwas, was Mehrwert für den Nutzer oder Kunden am Ende des Tages bringt, aber dann sich der Artikel nicht verkauft, weil die Produktbilder eben nicht so gut sind oder nicht gelungen sind. Viele Leute sparen, was dieses Thema betrifft und am Ende des Tages kann ich euch sagen, jedes Geld in die Produktbilder ist gut investiert, egal erstmal wie hoch es ist, weil am Ende des Tages wird das perfekt, also werden wirklich sehr gute Bilder euch immer wieder den Betrag rausholen, weil ihr eine bessere Click-Through-Rate habt, weil die Leute mehr auf eure Listing, auf eure Produkte klicken, mehr kaufen, mehr konvertieren. Und das alles weil ihr in Produktbilder investiert habt und gute Bilder habt. Kommt also nicht auf den Gedanken, bitte die selber zu machen, selber zu bearbeiten oder sonstiges Thema, sondern engagiert einen professionellen Amazon-Fotografen, der das Ganze macht und in wirklich hoher Qualität. Und wenn es dann um das Thema geht, wie sehen die Produktbilder auf, gibt es einfach ein paar klare Ansagen, die eingehalten werden müssen. Und das ist das Thema, das erste Produktbild muss wirklich Bombe aussehen, so wie, also das muss einfach richtig perfekt das Produkt zeigen und es muss einfach besser sein, als die Konkurrenz, ganz einfach gesagt, ja. Die Schattierung, der, die Spiegelung und all diese Themen müssen wirklich komplett ineinander greifen und es muss so aussehen, als wenn das Produkt wirklich, als wenn man es besser darstellen könnte, als wenn es von einer hochprofessionellen Werbung im Fernsehen gemacht ist zum Beispiel, ja. Wichtig ist nicht zu viel drumherum, sondern klassisch Produkt- ja, also das Hauptprodukt darstellen in der besten in der besten View, in der besten Ansicht. Ja. Die Produktverpackung kann man auch manchmal darstellen, muss man manchmal testen, split testen, was besser aussieht oder sowas. Aber das kann auch manchmal ganz gut kommen, gerade wenn niemand in der Kategorie zum Beispiel die Verpackung als Bild hinten dran hat. Und dann geht es darum, halt doch das USP vielleicht darzustellen oder wenn es irgendwie was, was man dazugegeben hat, Beutel, das komplette Set oder sowas abzubilden. Aber einfach ein perfektes erstes Bild zu gestalten. Es ist aber auch wichtig, bei den Produktbildern halt darauf zu achten, dass man erstens alle möglichen Bilderslots ausnutzt, ja, das heißt mindestens sechs oder sieben Bilder hochlädt und dann hingeht, und wirklich eine gute Reihenfolge bei den Bildern auch kreiert. Ja? Wenn ihr beispielsweise ein recht technisch versiertes Produkt habt, dann stellt ihr an Bild Nummer 2, 3 die technischen Details dar, bevor ihr den Lieferumfang darstellt, weil der Nutzer das eventuell mehr interessiert. Ihr müsst halt vorab eure Zielgruppenanalyse, sage ich immer wieder, wenn ihr einen Artikel habt, stellt euch eine Figur vor, die eure Zielgruppe ist und versucht alles, Listing, Texte, also Bilder, Produktfotos, EBC, alles auf diese Person auszurichten, Verpackungsdesign. Wenn das ein Mann ist, ja, Handwerker, Rustikal, ihr habt eine Bohrmaschine oder sowas zu Hause, wenn wir Mehr auf die technischen Details da eingehen ja? und Lieferumfang ein bisschen nach hinten schieben. Dem interessiert, wie schnell bin ich in der Wand mit meiner Bohrmaschine? Was habe ich für eine Wattanzahl im Gegensatz zur Konkurrenz? Keine Ahnung, wie viel Bohraufsätze wegen mir noch habe ich dabei und und und. So, den interessiert aber nicht, wie schön das Loch ist, was du in die Wand machst. Den Den interessiert in diesem Moment erstmal nicht das Ergebnis. Ja, das ist wichtig so, sondern den interessiert, was habe ich besser als die Konkurrenz? Was ist, warum ist dieser Artikel besser als die Konkurrenz? Wohingegen meist Frauen immer mehr oder ich sag mal, wenn man einen Artikel hat, die ergebnisorientiert sind, sei es jetzt Nahrungsergänzungsmittel, da interessiert keinen eigentlich die Inhaltsstoffe so wirklich. Die müssen aufgeführt sein und die sollen auch irgendwo dargestellt werden, alles gut. Aber da ist wirklich das Ergebnis das, was dargestellt werden muss, ja. Am Bild Nummer zwei, ja, wenn wir jetzt zum Beispiel irgendwelche Biotin-Kapseln, die für Fingernägel, schöne Fingernägel stehen, dann zeigt man, was man halt vorher, nachher bildet. Am Bild Nummer zwei, wie sehen die mit Biotin, wie sehen die ohne Biotin aus? Sowas in der Art und Weise. Und erst dann bei Bild Nummer fünf, sechs kommen dann irgendwo die Inhaltsstoffe oder sowas ausgeführt. Das heißt, man muss hier eine Zielgruppenanalyse machen. Definieren, ich habe hier einen Mann, 25 bis 30 Jahre alt, Einkommensklasse das, Beruf das, fährt das und das Auto, mal hart gesagt, fährt. Also ihr müsst euch eure Person vorstellen, einem optimal farblichen Gesicht vor Augen. Und dann kreiert ihr das Produkt wirklich und die Bilder, das Listing, die Verpackung vom Farbton etc. Alles für diese Person. Auch die The das Thema Farbenlehre ist unglaublich wichtig. Zum Beispiel ist Blau laut den meisten angefragten mit 40% die meist, ich sag mal, beliebteste Farbe. Das heißt aber nicht, ja, dass sie für jedes Produkt gilt. Aber wenn ihr zum Beispiel wisst, Blau ist die beliebteste Farbe und die Zielgruppe, die das befragt, hat, war jetzt zum Beispiel größtenteils Männer. Dann wisst ihr, Männer haben blau gewotet. Ich nehme vielleicht einen Blauton in die Produkte mit auf. Sei ja? es jetzt, wenn ich eine Bohrmaschine habe. In die Verpackung, in die Produktbilder, in den EBC und und und. Keine Pastellfarben. Pastellfarben nutzt man nur bei Kindern, bei äh, warmen, emotionalen Themen oder sowas. Weil ich sag mal, Funktionalen Produkten immer knallige Farben. Beschäftigt euch auch ein bisschen mit Farbenlehre, mit Magic Worlds, ja, mit allem, was dazugehört. Wenn ihr das alles kombiniert, ja, Bild Nummer 1, perfekt dargestelltes Produkt. Bild Nummer 2, Features oder Lieferumfang, je nachdem, was ihr für ein Produkt habt. Bild Nummer 3, 4, dann andere Features der Produkte, ein bisschen mehr auf die Besonderheiten eingehen. Bild Nummer 5, 6, 7, immer Mutbilder. Das perfekt angepasst mit den besten Coloring für die Zielgruppe mit dem besten Design, was irgendwie geben, äh, gegeben werden kann, mit den besten Magic Words, dann werden eure Artikel definitiv äh, besser laufen. Es ist ja schon ein großer Conversion-Unterschied. Ihr habt zwei Bilder, ja? So, Bild Nummer 1 steht äh, zum Beispiel unglaublich einfache Montage. Und beim anderen Bild steht einfache Montage. Welches würdet ihr kaufen? Wahrscheinlich das mit unglaublich einfacher Montage. Warum? Weil es ein Magic Word ist. Weil es den Kunden triggert. Weil es den Kunden abholt. Die Emotionen trifft. Ja? Einfache Montage ist neutral. Versucht sowas unterzubringen. Ja? Sowas hebt euch, solche Kleinigkeiten heben euch von der Konkurrenz ab. Und da gibt es viele Möglichkeiten, wie man Bilder auch testen kann. Wir machen das immer bei neuen Produkten von uns. Ja? Geht mal auf PickFu. Da könnt ihr einen Paul veröffentlichen. Kostet bei 50 Leuten, die auswählen. Ich glaube, 80 Dollar oder sowas. Und dann lasst ihr verschiedene Titelbilder gegeneinander laufen. Und dann kriegt ihr am Ende raus, 80% das, 20% das. Und dann nehmt ihr das, was 80% macht. Ja? So, und dann kriegt ihr noch Kommentare dazu sogar, warum die das gewählt haben. Dann geht ihr weiter und macht das Ganze auch mal mit den anderen Bildern. Ja? Dann testet ihr mal Titel gegeneinander, Bullet Points oder sonstige Themen. ja so Und dann schaut ihr mal, was der Nutzer wirklich am Ende des Tages sagt. Und dann geht ihr hin und kreiert euer perfektes Listing, split testet es, optimiert es, bis es hin zum Erfolg wird. Wichtig ist aber, dass die Grundvoraussetzungen stimmen, dass der Fotograf gut ist, die Bildbearbeitung, dass diese Standardsachen wie perfekte Retuschierung, ja perfekte Schattierung, Spiegelung, keine Eckenkanten, nicht schlecht dargestellt, sondern das Produkt so perfekt wie möglich dargestellt wird. Das ist A und O, das Voraussetzung. Und dann kommen diese Farblehre, diese Verkaufspsychologie und die anderen Sachen. Ein wichtiger Punkt vielleicht nochmal, der auch Kleinigkeiten können manchmal zu einem großen Impact führen. Wir hatten ein Produkt, welches in der ganzen Kategorie so aussieht, als er seitlich dargestellt worden ist, aber dadurch irgendwie hat man das Gefühl, das ist für Rechtshändler. Ja, obwohl das ein Universalprodukt ist, total strange. Ja? So. Also, das heißt, man hat es in der Hand gehabt und auf den Bildern sah es so aus: Aha, ich bin Rechtshänder, so, also weil ein Rechtshänder greift so das Produkt, wie es dargestellt worden ist. Das ist vielleicht ein bisschen schwer zu verstehen, aber wenn man alle Bilder gesehen hat, hat man es verstanden. so. Ja? Und der Großteil in Deutschland sind einfach Rechtshänder. So, das heißt, wir haben dann gedacht: Okay, komm, wie können wir es uns abheben, machen wir das Bild einmal andersrum und Wir haben uns ein Bein ausgerissen und haben nicht verstanden, warum dieses Produkt so schlecht konvertiert, obwohl die Bilder viel, viel besser aussehen. Wir haben es aber andersrum gedreht. Damit wurde eher der Linkshändler angesprochen. Die Zielgruppe, der Rechtshänder war das war im Kopf irgendwie, obwohl es ein Universalprodukt ist, für den Rechtshändler nicht möglich zu kaufen. Und so. Und dann haben wir jetzt einfach gesagt, unsere Bilder sehen viel besser aus. Wir drehen das Ganze jetzt um und machen es in die gleiche Richtung wie die anderen. Dann sehen wir zwar gleich aus. Und was passiert? Auf einmal hat das Produkt funktioniert. Die Bilder waren besser an sich. Wir haben das umgedreht, wir waren jetzt genau wie die Kategorie und das Produkt wurde so schnell platziert, einfach durch so Kleinigkeiten, weil wir darauf geachtet haben, wie stellen wir das Produkt dar, Rechtshänder, Linkshänder. Bei Linkshändern muss das Produkt so ausgerichtet werden, von, das halt eher so in die Richtung zeigt. Ja? So. Und beim Rechtshänder eher in die Richtung. Das sind so Kleinigkeiten, auf die man achten muss, die man testen kann. Ja? Und wenn ihr das gemacht habt und immer tiefer reingeht, habt ihr irgendwann das perfekte Produkt. Ihr werdet niemals von Anfang an die perfekten Produktbilder haben, niemals. Aber wenn ihr euch mit dem Thema Split-Testing betrifft, das äh, äh, beschäftigt, dann könnt ihr da wirklich viel rausholen. Da gibt es Softwares wie PicFu, wie ich gerade genannt habe, oder Splitly, die das dann halt sogar am Amazon, also alle acht Stunden bei Amazon, beispielsweise die Bilder verändern oder sowas, die Texte verändern und dann kriegt ihr ein gutes deswegen raus könnt irgendwelche Titelbilder, irgendwelche Moodbilder gegeneinander testen und werdet dann sehen, was besser läuft. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, wie gesagt, abonnieren und Daumen nach oben da lassen Wir freuen uns auf jeden Support und sehen uns im nächsten Video. Bis dann, euer Anthony.